Gut, dann versuche ich mal anzufangen und ich versuche mich auch kurz zu halten, was ziemlich schwierig ist, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich mit der Tarifbewegung 2012 angefangen haben. Ähm, vielleicht als Einstieg, weil wir wollen ja auch irgendwie nach vorne diskutieren und es geht ja auch um äh, Austausch und Vernetzung und gegenseitige Unterstützung auf den unterschiedlichsten Ebenen äh, in, in dieser Bewegung. Ähm, was vielleicht einige nicht so in Erinnerung hatten, dass wir 2012 angefangen haben, an der Charité hatte zwei Ursachen, nämlich einmal die Ursache, dass wir sehr erfolgreich in 2011 einen Arbeitskampf erstritten haben, um den es, bei dem es um mehr Lohn ging und die Lohnangleichung an das bundesweite westliche Tarifniveau. Wir haben es 2011 geschafft, tatsächlich alle, würden sozusagen im Ost-West-Unterschied komplett zu beseitigen an der Charité und haben im Durchschnitt auch über 300 Euro mehr Gehalt für die Kolleginnen erstreikt in einem erfolgreichen Arbeitskampf. Die, die Reaktion des Arbeitgebers war es, halt an anderer Stelle zu sparen. Krankenhäuser sind personalkostenintensiv, deswegen hat die Charité massiv am Personal gespart und hatte dann in einer ähm, nacht und nebel Pfingstaktion sämtliches eingestelltes Leasingpersonal wieder abgestellt und äh, massiv sozusagen an dieser Stelle gespart. Und wir haben dann gesagt, wir müssen jetzt hier in irgendeiner Form 2012 agieren. Das war der, der, der innerbetriebliche Druck, der entstanden ist. Gleichzeitig hatten wir ja damals auch noch Ver.di im Fachbereich bundesweit eine Bewegung, der Druck muss raus wo es die erste Überlegung gab, und da gab es auch ein bundesweites Vernetzungstreffen dazu, ähm, hier eine bundesweite Tarifbewegung zu machen, um Entlastungen äh, im Krankenhaus zu schaffen, für die unterschiedlichsten Berufsgruppen, um hier eine gemeinsame tarifliche Bewegung zu gestalten. Wir waren damals dann mit äh, unserer Aufforderung an den Arbeitgeber 2012 für einen Tarifvertrag mit Mindeststandards eigentlich der Pilot im Krankenhausbereich nur dass sich dann, nachdem wir Pilot waren, dann bundesweit die Kampagne etwas verändert hat und keine tarifliche Kampagne mehr war, deswegen waren wir dann die Alleinigen als, als, als Pilot. Aber das nochmal vor dem Hintergrund der Entwicklung, dass halt eben da dann nochmal eher auf andere Aspekte Wert gelegt wurde und halt eben bundesweite Aktionen zwar durchgeführt wurden, Nachdienstcheck möchte ich erinnern und halt generell die Zahl, die Werde ja in den Raum gesetzt hat, ich glaube, das ist immer noch bedeutend, dass 162.000 Beschäftigte in den deutschen Krankenhäusern fehlen. Ähm, das ist immer noch eine Marke, die halt eben gesetzt ist und äh, sozusagen daran äh, arbeiten sich mittlerweile alle ab. Ja, das was, was ja schon mal ein Aspekt ist. Ähm, ich will gar nicht so sehr auf die einzelnen Anekdötchen eingehen und, äh, und, und fürs und wie das, wie wir da im Arbeitskampf ähm, uns entwickelt haben, was nochmal wichtig ist für die Diskussion ist, glaube ich, auch für die Bewertung, das, was die Entlastungsbewegung jetzt bundesweit in den deutschen Krankenhäusern bewirkt oder an einigen Stellen noch nicht bewirkt hat, stellt sich für mich die Frage, also ich würde mal einfach mal die These in den Raum werfen, wenn man genügend mutige und entschlossene Kämpferinnen hat, kann man in jedem Krankenhaus eine solche Bewertung das ist meine These und das ist nicht passiert, liegt an den Akteuren vor Ort und an der Ressource sozusagen hier äh, mit äh, Frauenkraft und Männerkraft äh, hier tatsächlich die Kolleginnen zu organisieren und äh, in, äh, in die Aktion zu holen. Das, das, ist, das ist meine Grundthese, die wir haben weil das ganz oft auch in den Diskussionen ist, ja, ihr an der Charité, ihr seid so exotisch, ihr könnt da kämpfen und so weiter und so fort. Und bei uns klappt das alles nicht. Unsere Pflegekräfte sind zu so träge. Also dieses Bild ist meiner Meinung nach ein absolut falsches Bild und füttert eigentlich nur diejenigen, die ähm, ähm, ja, wenig an Veränderungen selber gestalten wollen. Das ist die eine These. Die andere These ist, glaube ich, auch was auch innergewerkschaftliches Ringen immer wieder war, nämlich, dass es keine chinesische Mauer gibt zwischen der tariflichen Bewegung und dem Kampf für eine gesetzliche Regelung. Sondern ganz im Gegenteil, dass das letztendlich Hand in Hand geht und das eine das andere bedingt. Ja. Das war die These, die wir damals, wir hatten damals die Schlagzeile entwickelt vom Tarif zum Gesetz, wo wir das eigentlich schon vorgezeichnet haben, wo wir auch sehr eng mit der, Linken-Bundestagsfraktion äh, zusammengearbeitet hatten, als unser Arbeitgeber gesagt hat, unsere Forderungen seien, äh, würden gegen das Grundgesetz verstoßen, gegen unternehmerische Freiheit, wenn man keine Mindeststandards in den Krankenhäusern entwickeln kann. Wir haben da haben wir sehr eng, ähm, und sehr erfolgreich äh, mit der Linken-Bundestagsfraktion äh, zusammengearbeitet. Ähm und äh, ich glaube, dass das jetzt auch mittlerweile überwunden ist. Ja, dass die Diskussion nicht mehr besteht, ist das irgendwie ein Feld, was man gar nicht tariflich beschreiten kann, sondern es ist eigentlich klar, das ist ein Feld, was man letztendlich auch tariflich beschreiten muss, weil ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, wenn man jetzt nicht sieht, was sozusagen auf der gesetzgeberischen Ebene eine Entwicklung ist. Da will ich jetzt auch nicht so viel darauf eingehen, sozusagen, was die Große Koalition da in ihrem Koalitionsvertrag da zusammengeschrieben hat. Das hört sich ja ganz nett an in den Überschriften, aber was unten drunter steht, wenn was unten drunter steht, das ist dann schon wieder Kacke, ja, um das mal politisch bewertend zu machen. Ja. Und damit dann sinnlogisch natürlich auch durch eine Person vertreten, die das dann eben auch perfekt umsetzen kann. Was da deutlich ist, weil also selbst wenn es sozusagen eine bessere gesetzliche Regelung geht, glaube ich, dass durch die Finanzierungsstruktur des deutschen Gesundheitswesens bleibt, selbst bei einer wunderbar idealen gesetzlichen Regelung die Mindeststandards so nach unseren Vorstellungen definieren würde, bräuchte man trotzdem eine tarifliche Bewegung und eine tarifliche Absicherung, um sicherzustellen, was auf der betrieblichen Ebene läuft. Weil das ist die Erfahrung, die wir jetzt auch im Austausch mit den anderen Krankenhäusern machen. Wir haben ja auch Verletzungskräften zwischen den Uniklinika gehabt, die da in der Vorreiterfunktion sind was Entlastungsbewegung angeht, da wird ich ja noch ein paar Sachen zu sagen, zu der bundesweiten Geschichte, aber eine Erkenntnis, die wir haben, ist tatsächlich, dass man tatsächlich durch genügend Druck sicherlich zu Mindeststandards kommen kann, aber die entscheidende Frage ist, für die Beschäftigten vor Ort, was passiert, wenn diese Mindeststandards nicht eingehalten werden. Das ist ja die Erfahrung, die wir an der Charité gemacht hatten. Wir haben 2016 einen Tarifabschluss gemacht, und wenn man sich jetzt anschaut, was bundesweit sozusagen auf den Papieren in den Verhandlungsständen drin ist, dann haben wir sehr gute Mindeststandards und auch die Zahlen, die ja der Arbeitgeber uns verpflichtend liefern muss, machen deutlich, dass die Standards, die wir festgesetzt haben für die unterschiedlichen Bereiche, nicht schlecht sind. Das, was schlecht ist und was uns zum Arbeitskampf im letzten Jahr geführt hat, zum zweibüchigen Arbeitskampf, war die Umsetzung, dass was passiert, wenn diese Standards, nicht eingehalten werden, unterschritten werden, was passiert da. Ja, das sogenannte Konsequenzenmanagement, das ist, glaube ich, die Kerndiskussion, die man führen muss und an die man auch gar nicht vorbeikommt, selbst wenn man erfolgreich ist bei einer gesetzlichen Regelung, selbst wenn man einen tollen Mindeststandard auf dem Papier hat oder der Arbeitgeber sagt, ja, wir stellen so und so viele hundert neue Leute ein, egal wo die herkommen. Ja, äh, ähm, das ist die Diskussion, die geführt werden muss und das ist die Auseinandersetzung die wir derzeit auch an der Charité führen. Wir haben ja im letzten Jahr ähm, dann eben den Arbeitskampf beendet mit einer Verhandlungsgrundlage, wo es genau darum geht, lückenlose Dienstpläne entlang der Standards zu machen, um hier zu schauen, wie man da eine Absicherung hinbekommt für die Beschäftigten. Weil solange sich die Arbeitsbedingungen in jeder Schicht nicht verbessern, kann ich Standards und Formulierungen und Zielsetzungen entwickeln, wie ich will. Solange meine Schicht weiterhin so beschissen ist, wie sie derzeit ist, ja, ist es eine wahnsinnige Belastung für die Beschäftigten, werden wir da keinen Erfolg haben. Werden wir sicherlich nicht auch die Kolleginnen bewegen können, die großteils auf Teilzeit gegangen sind, wegen der Arbeitsbelastung dann auf Vollzeit zu gehen, um den Personalmangel auszugleichen. Und äh, werden wir es auch nicht schaffen, dass wir perspektivisch äh, junge Menschen, die in die Ausbildung gehen für diesen tollen Beruf, dann auch in diesem Beruf weiterarbeiten und das dann auch noch bis zur Rente. Weil die Perspektive, die hat, glaube ich, keiner von uns, diesen Beruf bis zur Rente durchhalten zu können unter den Arbeitsbedingungen, die derzeit vorherrschen. Und das heißt, es muss sich im Alltag was verändern. Und wir haben auch nicht umsonst, damals 2012 schon im Hochgespräch, der ja jetzt, das macht uns ja auch relativ stolz, dass unser Slogan, mehr von uns ist besser für alle, weil es nicht nur für, um die Beschäftigten geht, sondern eben auch um die Patienten und Angehörigen geht dass dieser Spruch tatsächlich das Leitmotiv sozusagen der bundesweiten Bewegung geworden ist. Aber ich glaube, dass wir genau an diesen beiden Punkten die Diskussion führen müssen, die Auseinandersetzung führen, auch der, der betrieblichen, gewerkschaftlichen Ebene. Ein Aspekt noch, weil ich mich da auch in den letzten Jahren ziemlich viel mit beschäftigt habe und wir haben ja auch an der Charité ausländische Fachpflegekräfte in der Rekrutieren, die kommen hauptsächlich aus Rumänien und Mexiko. Ähm, hm? Albanien, stimmt, Albanien. Albanien. Ähm, äh, Rumänien deswegen, weil ähm, Länder wie Rumänien und Bosnien-Herzegowina äh, mittlerweile dazu übergehen, ähm, äh, über Gebühr Leute auszubilden in äh, Pflegeberufen, um sie dann ins Ausland zu schicken, als Teil sozusagen zur, zur Aufrechterhaltung des Bruttoinlandsproduktes. Ja, weil die dann ihre Teile, ihre Einkommen wieder zurück ins Heimatland schicken. Und das ist ein Teil sozusagen des Exportschlagers. Ja, ich glaube, Thailand war das Land, das in den 90er Jahren damit angefangen hat. Die bilden, glaube ich, doppelt so viele Pflegekräfte aus, wie sie brauchen, mit dem Bewusstsein, die dann hauptsächlich in den asiatischen Raum dann, äh, äh, einzusetzen. Also Pflege ist sozusagen Exportartikel geworden für arme Länder. Ja, in ganzen Reihen von armen Ländern führt es halt eben zum sogenannten Brain Drain. Das ist nochmal ein anderer Aspekt, dass wir natürlich dann auch Menschen haben, die eine Qualifikation haben in Ländern, wo sie selber für sich und ihre Familien keine Perspektive haben und dann mit ihrem Fachwissen abwandern äh, in die reichen Ländern der Nordhalbkugel. Ähm, und äh, das sind eben die Aspekte, wo man dann tatsächlich auch gegen steuern muss und auch gegenhalten muss. Ähm, ich glaube, ähm, Deutschland, die, Bundes die, die letzte Bundesregierung hat mit Serbien noch einen Abschluss gemacht, ähm, weil ich vorletztes Jahr war ich auf einer Gewerkschaftskonferenz in, in, in, in, in, in Bosnien, wo es um die ehemaligen jugoslawischen Länder ging, die hatten da eine gemeinsame Konferenz der Gesundheitsgewerkschaften. In Serbien gab es äh, noch von der letzten Bundesregierung einen Abschluss, dass ca. 20% Prozent des Fachpersonals aus den serbischen Krankenhäusern äh, nach Deutschland gehen können. Das sind die Schätzungen der Kollegin. Das betrifft Ärzte und Pflegekräfte. Muss ja. müssen Sie sich vorstellen, die Lebenshaltungskosten in Serbien sind ähnlich hoch wie in Deutschland, aber die Einkommen sind um ein Vielfaches niedriger als in Deutschland. Ja. So dass hier tatsächlich dann äh, genau dieser Druck entsteht ja, und das dann natürlich sinnlogisch ist, dass ein ähm, Herr Spahn dann auf die Idee kommt, genau auf die, die, die, diesen Weg zu beschreiten. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der, in der innerhalb der Gewerkschaften kaum diskutiert wird. Damit will ich dann auch langsam zum Ende kommen, weil ich will einfach die Diskussion, weil, weil innergewerkschaftlich bedeutet das natürlich, äh, müssen wir Antworten geben. Ja? Weil diejenigen, die sich ja vorgetan haben, zum Beispiel gegen Brain Drain aktiv zu werden, ja, werden dann auch gerne von, von, von, von, von, von, von den Rechten benutzt als alibi Äußerungen sozusagen, ja, wir wollen keine Ausländer hier haben. Ja. Deswegen muss man aufpassen, wie man darauf reagiert und wie man auch tatsächlich internationale Kooperation, da ist ja auch nicht unbedingt sozusagen, wo die sich in den letzten Jahren hervorgetan hat, international gewerkschaftliche Zusammenschlüsse und, und, und, und, und Aktivitäten zu gestalten, sondern das müsste ja viel stärker noch in den Fokus gerückt, gerückt werden, um dem entgegenzusteuern, ja. Hier eine internationalistische Antwort zu geben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Gefahr, weil ähm, die Kolleginnen, die kommen, haben natürlich eine ganz andere Motivation, hier zu arbeiten als wir, was dann sozusagen uns in der Organisierung und Durchsetzungskraft dann eben durchaus auch, dann auch schwächen könnte. Das andere ist, das wird sicherlich Herr Spahn dann auch nochmal irgendwie einen Punkt setzen, ist der sogenannte Skillmix. Ja. Es gibt kaum einen Beruf, der so unklar definiert ist wie der Pflegeberuf. Das geht ja sozusagen von, die Mutter kümmert sich um ihr Kind und das ist Pflege, bis hin zur, zur hochspezialisierten Fachpflegekraft. so dass hier eine enorme Spreizung stattfindet und die Krankenhäuser darauf versuchen, und das hatten wir ja auch schon in unserem Tarifvertrag, wo wir gesagt haben, dass Serviceleistungen nur zu einem Bruchteil angerechnet werden können an die Pflegestellen. Das war 2016 fast der Knackpunkt, wo die Tarifeinigung gescheitert wäre, genau an diesem Skillmix und die Abgrenzung zu Serviceleistungen, also Hotelleistungen, die halt eben am Patienten angeboten werden. Was jetzt noch stärker in den Vordergrund rückt, wenn man sich anhört, dass die Verhandlungspartner gesetzliche Krankenversicherung und Deutsche Krankenhausgesellschaft ja die Theorie haben, dass ein Drittel sozusagen ähm, derjenigen, die äh, für Pflege in den Krankenhäusern arbeiten können, gar keine Fachpflegekräfte sind. Ja. Ja, um hier eine schnelle Antwort zu führen. Und das Deckmäntelchen ist dann der Fachkräftemangel. Wir haben ja gar nicht so viele Krankenschwestern äh, vor Ort. Und diese Antworten müssen, glaube ich, gegeben werden. Lassen. Sachen, die, die man da noch diskutieren muss. Und das, damit würde ich es jetzt erstmal sozusagen für die Diskussion nach vorne belassen. Nicht zu verschweigen, dass wir eben den anderen Aspekt, und das ist dann die Überleitung, ähm, ja, damals auch, also wir hatten damals, ähm, ich glaube Bernd war, wurde, Bernd Riesinger war da frisch, recht frisch im Amt als Parteivorsitzender und hat sozusagen von der Gewerkschaft, aus Stuttgart in die Partei gewechselt. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, damals, als wir die Bewegung angefangen hatten, in einer Betriebsgruppensitzung, dass es enorm wichtig ist, sozusagen, wenn man im öffentlichen Dienst solche Arbeitskämpfe führt, dicke Bretter bohren will, dass man den Schulterschluss mit der Öffentlichkeit braucht, dass Bündnisarbeit ein wesentlicher Aspekt ist, sozusagen, um erfolgreich im öffentlichen Dienst, im Dienstleistungsbereich zu sein, Arbeitskämpfe zu führen. Wenn man da den Rückhalt nicht hat, hat man eigentlich verloren. Und um diesen Schulterschluss herzustellen mit Patientinnen, mit der Öffentlichkeit, hatten wir ja dann mit sehr vielen Aktiven hier in Berlin dann das Berliner Bündnis für mehr Krankenhauspersonal gegründet, das dann natürlich dann auch sich erfolgreich weiterentwickelt hat. Das ist jetzt meine, mein Stichwort. Genau. Also eigentlich hätte ich auch noch. noch, noch sehr viele andere Dinge zu sagen jetzt auch was ja. jetzt die äh, ist hier in, in ja. Berlin ähm, betrifft aber das können wir natürlich nachher noch mal in der Diskussion machen weil eigentlich wäre es gut gewesen wir hätten parallel mit der Charité auch für den Tarifvertrag mit der Personal ähm, gekämpft aber ja, Also ich, ich bin schon seit, seit, dem, seit dem Streik 2015 in, um, in dem Bündnis, auch als Liaison zu Givantes ähm, und ähm, wir sind bei Givantes auch von, von Bündnis unterstützt worden, als wir vor zwei Jahren im Rahmen der, der TVÖD-Runde auch in wirklich sehr, sehr, sehr gute Mobilisierung ähm, hatten. Die leider Seite ausgebremst wurde, das war jetzt mal auszusprechen, ähm, aber das ist halt nachher noch mal nachher nochmal ein äh, Diskussionspunkt, äh, den man sicherlich mal wird. Wir haben schon ähm, vor ähm, 2015 schon ähm, versucht über den ähm, Landeskrankenhausplan in, in Berlin, haben wir, dazu haben wir eine Unterschriftenliste gemacht, eine äh, Unterschriftensammlung gemacht, ähm, um halt Mindest, äh, Personalmindestvorgaben in den Landeskrankenhausplan reinzubekommen, was uns auch ge gelungen ist, die aber nicht ver verbindlich sind. Ähm, und auf der Grundlage, halt auch mal halt um noch mehr Druck ähm, auszuüben, auch nochmal auf einer politischen Ebene, ähm, haben wir uns dann halt äh, ausgedacht, äh, dass es doch gut wäre, wenn wir äh, ein Gesetz beschreiben würden, wo halt wo Qualitätsvorgaben dass die Qualität der Patientenversorgung sicherstellen soll. Und was ist für die Qualität von der Versorgung das Wichtigste eigentlich, ist ausreichend Personal. Und so haben wir ähm, dann Paragraphen in dieses Gesetz ähm, reingeschrieben, äh, die im Grunde das ähm, re regeln sollen, was der, also viele Sachen haben aus dem übernommen. Ähm, dann haben wir noch, dann steht da steht ja noch drin äh, Vorgaben zur Reinigung, weil die Hygiene ist auch ein ganz wichtiges äh, Qualitätskriterium für die Versorgung der Patienten. Dann gibt es äh, Konsistenzen bei, bei Nicht-Einhaltung. Also ganz wichtig ist, ist ist, darin auch die Information, also die Information ähm, von, von, den, von den Krankenhäusern, wie viel Personal die eigentlich haben, ja, die gibt es ja nämlich eigentlich, die gibt es ja nämlich kaum. Das ist auch eine der Schwierigkeiten, die ihr mit, mit, mit eurem Tarifvertrag habt. Ne? Also diese, diese, diese ähm, Patienten-Pflege, äh, ähm, wie heißt das? Äh, die, ähm, also eine Pflegekraft versorgt 10, 15 Patienten oder 1 zu 5, das sind halt Eigentlich nur aus Befragungen er, errechnet sind und nicht von den, von den Krankenhäusern. Also, wie das, die legen nicht offen für die Pflegekräfte da eigentlich ähm, oder wie wenig Pflegekräfte eigentlich die Patienten versorgen. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann ähm, die Investitionen sind, sind auch Landessache und deswegen haben wir auch da äh, in das Gesetz. Weg, wie wir uns über Finanzierung von, von mehr Personal auf einer Landesebene, wobei dann Einfluss haben könnten gesetzlich. Eigentlich gibt es das Gesetz schon, aber es ist, es ist nur gesetzlich festgeschrieben hoch diese Quote sein muss und ähm, die kann man, also die fordert ja auch, wie man eigentlich dass sie halt das, das Geld kriegen. Und wir haben unseren Volksentscheid am 1. Februar gestartet. Die Hamburger sind letztendlich mit ihrer ersten Stufe schon durch. Wir lassen uns da ein bisschen mehr Zeit, weil es, also in Hamburg okay. sagen wir schon ganz, ganz offen, dass, die, dass es da halt schon Widerstände gibt wegen der Bundesgesetzgebung, die hier gerade eben auch geregelt wird. Wir und halt auch andere, also es gibt wenige Juristen, die das irgendwie fachlich eigentlich wissen können, weil es halt schon auch was Neues ist, aber der eigentlich ist eigentlich auf Landesebene regelbar, ist, weil es halt drin steht. Es ist eher noch die Frage, ob es wirklich Wir haben schon ein bisschen Druck, also unser Druck hat schon ein wenig Erfolg hier in, in Berlin. Also es gibt diese Bundesratinitiative, die letzte Woche ähm, verabschiedet äh, wurde in Bezug auf diesen 137i, den Sie gerade ähm, Sie bis zum, äh, zum 30.06. erstmal ähm, regeln wollen. Ähm, hier, das ging hier von aus, dass da halt diese, das soll ja regeln, dass pflegesensitive Bereiche nur, unter, nur eine Personalbemessung kriegen, wobei die auslegen, was ist pflegesensitive. wohl im Mittelpunkt stehen und nicht ähm, Vermeidung von ähm, Vorkommnissen. Also das steht halt auch so, in, also in dem was, was hier gerade ähm, die Krankenkassen und die, und die deutsche Krankenhausgesellschaft sich da ausdenken, ähm, könnte eher noch zu einer Verschlechterung der Situation führen, dass das etwas besser macht. Also, das, ähm, deswegen ist es gut, dass da halt schon auch immer druck Schon mal, ein, schon mal ein Zeichen dafür, dass, dass, halt schon so ein, ähm, dass es einfach gehört wird. Ja, und, und wir setzen natürlich mit, mit diesem Volksentscheid und den Unterschriften sammeln dass ähm, ähm, das Thema in der Öffentlichkeit. Ähm, das ist aber, also letztendlich ähm, thematisiert wird es halt, wird auch schon im, im Es steht drinnen im Koalitionsvertrag, dass die Krankenhausfinanzierung sich ändern müsste. Ähm, weil wer, das, das ist natürlich auch das Argument von, von unseren Arbeitgebern. Wir, wir würden ja gerne ganz viele regeln, aber wir kriegen das Geld nicht, nicht dafür. Also, und eine der Ursachen in dem, in dem in der, wirklich in den Pflegenotstand, die wir haben, ist, ist die Krankenhausfinanzierung über, über Zeitpauschalen. Das gehört eigentlich auch abgeschafft. Aber das Thema ähm, ja einer kleinen Revolution gleich. Ja? Ähm, aber die kleine Revolution steht im Grunde im, im Koalitionsvertrag drin. Aber wenn wir jetzt sparen, habe ich jetzt keine Hoffnung, dass, dass der das auch nur irgendwie umsetzt. Also da steht drin, dass, ähm, dass die Personalkosten ähm, aus den Zeitpauschalen aus den rausgenommen werden und die Personalkosten extra wenn sie das tatsächlich umsetzen würden, wäre das der erste Schritt zur Abschaffung der Fallverschreibung, wenn sie es umsetzen würden. Naja, aber dann kommen ja die nächsten, ähm, die nächsten Berufsgruppen, ähm, die das halt auch ähm, dann fordern würden. Ähm, und das Gewinne gemacht werden können. Das ist halt auch ein Teil der, des ähm, Mangels an Personale. Dadurch entsteht, dass äh, die Krankenhäuser äh, Profite äh, erwirtschaften dürfen und müssen. Und woher nehmen Sie das, nehmen Sie das? Nehmen Sie das Geld? Das natürlich an Personal einsparen. Und vor allem ganz, ganz wichtig, den Punkt, den müssen wir auch, also wichtig, dass wir den halt auch wirklich immer wieder anbringen, ist, ist die prekäre in den Krankenhäusern, dass halt dadurch auch äh, zum einen Tariferhöhungen finanziert werden, zum anderen aber auch äh, Profite finanziert werden. Dass dadurch, dass halt ganz also alle Bereiche, die irgendwie ausgegliedert werden können und konnten, wurden ausgegliedert und dort werden Hungerlöhnen. Gesellschaft überhaupt. Und das ist, dass das bei öffentlichen Arbeitgebern ähm, möglich ist, ist einfach ein Skandal. Das, das, das gehört auch immer wieder thematisiert. Und das ist jetzt natürlich nicht, das natürlich nicht drin im Koalitionsvertrag. Ja. Also da reden wir zwar von äh, Tariferhöhungen müssen jetzt dem werden, aber es steht nichts davon drin, dass alle äh, Beschäftigten auch Tarif überhaupt kriegen. Ja. Also das, das lassen wir natürlich aus. Ähm, dann also mit den die die Bündnisse diese hier ein paar Leute sind ja auch hier aus anderen ähm, aus der Bundesrepublik wo, halt, wo wo halt die Bündnisse auch in, in, entstehen sind und schon in, entstanden sind und das, ich finde das ist halt auch ein, ein gutes Zeichen dass In Bremen sind sie auch am ähm, überlegen, was zu machen. Das ist natürlich so Volksentscheid-Aufnahmen in den Flächenländern ist einfach schwieriger. Also da man einfach schwieriger zu, zu mobilisieren und hinzu. Übergehen zur, zur Bewegung, Ent, Entlastung von, äh, von Verdi bundesweit. Ähm Charité hat, ist der große Leuchtturm. Das Saarland ist der kleine Leuchtturm. auch <lacht> der große Leuchtturm. Nein, das ist schlafen vor der Leuchtturm. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> In, In zwei Im Saarland haben sie... Haben sie, haben sie der belastung und ähm, die haben auch wirklich, wirklich gute, gute erfolge da ähm, wir haben sehr gute erfolge mit ultimaten ähm, da wo halt einzelne stationen tatsächlich auch einen besseren personalschlüssel erkämpft haben wir haben ähm, den ersten streik an dem katholischen krankenhaus organisiert ähm, die uniklinik ist mit dabei, wenn die Kliniker treffen. Also da, da läuft so einiges, also jetzt einen direkten Abschluss, glaube ich, gibt es da noch nicht wirklich. Aber wir sind halt dran und, und wenn man sich so ähm, halt die Berichte und die Bilder aus unserem aus anguckt, guckt, ist es halt einfach, einfach toll, wie, wie aktiv die Kolleginnen und äh, Kollegen äh, vor Ort sind. Und es ist, da bewahrt sich das wirklich, was du, was du eben gesagt hat, man muss halt, wenn man wenn man rein geht in die Häuser oder wenn, die, wenn man ein paar Leute in den Häusern besucht, sie sie dann passiert auch, was. also die, die Wartenden wohnen so drauf, weil man sie anstößt. Ähm, dann die Unikliniken Uni Baden-Württemberg, Baden ähm, Heidelberg, Tübingen, Freiburg, sind noch was. Und Ull. Ull. Ah, ja. ähm, die, die haben auch schon einige Streik. Ähm, und äh, dort ist jetzt gerade, ähm, also die haben jetzt ein Angebot vom, vom Arbeitgeber, ähm, wo sie jetzt äh, ernsthaft verhandeln. Ähm, in Gießen-Marburg, in die Ollippini, das ist ein der wenigen privaten Träger. Ähm, ich habe auch ein großes Thema. Nee, yeah, bitte. <lacht> ähm, wir haben, wir, haben, wir haben auch einen Abschluss, wir haben tatsächlich schon, schon einen Abschluss zum, zum Thema Entlastung. Mhm. Ähm, bei den, dann in Düsseldorf und Essen, äh, die Unikliniken, ähm, da weiß ich nicht genau, wie der Stand ist, da findet so, so eine äh, Erpressung durch die TVL statt, also ähm, Tarifgemeinschaft der Länder, die sagen, dass wenn, ähm, wenn ihr hier zum Thema Entlastung handelt, dann hören wir mit den anderen Zeitungen, die gerade laufen, zur Entgeltordnung und zu anderen Dingen auch. Und wie ist der neue Stand, da weiß ich jetzt nicht genau, weil die Erfahrung mit Erpressung durch äh, Arbeitgeberverbände haben wir eben, machen wir eben TVED. TV ähm, da gibt es halt eine, eine ähm, die Ansage, aber in Niedersachsen zum Beispiel in der Region Hannover, das sind auch, auch TVW-Häuser, die sind trotzdem in der Auslandnetz und versuchen das unter, also auf einer betrieblichen Ebene abzuschließen, also Betriebsvereinbarung. Das ist auch nicht zu unterschätzen mit äh, betrieblicher Ebene. Ähm, also zum Beispiel haben wir in, in, in Dampf, es ist ein helios klinikum haben wir durch, durch Hohe Strafen, weil sie die auch nicht einhalten. Also, also, das ist ja hier auch in, in Berlin erstritten worden, in Bering. Also, da, da läuft viel, was man halt nicht so richtig mitbekommt, außer es gibt jetzt mal also so ein Urteil wie bei, wie bei Dampf, weil da läuft da halt auch viel über den Betriebsrecht, die ich Und also, es, ne, es läuft. In der, in der Öffentlichkeit, das müssen wir dann über so etwas Volksentscheide machen, aber halt in den Kliniken da oben doch ähm, sehr. Ja, erstmal vielen Dank Silvia. Bevor Stefan anfängt zu reden, wollte ich halt nur noch mal sagen, dass wir uns sehr, sehr freuen, dass Stefan hier ist, extra nur für diese Veranstaltung, den ganzen Weg von äh, Augsburg äh, hierher gefahren ja. Von mir Okay, von München äh, eher, eher gefallen. Wir haben auch andere Münchner ähm, da, aber extra für die Veranstaltung kann leider auch nicht äh, länger bleiben hierher gekommen, was uns sehr freut, damit wir diesen bundesweiten äh, Austausch bekommen. Da auch noch wir Berlinerinnen und Berliner, wir sehen uns ja öfter, ähm, aber den bundesweiten Austausch da hinzubekommen, wir freuen uns äh, sehr, dass du da bist. Ja, drei Stunden 55 Minuten. danke, der deutschen Bahn. Ja. <lacht> <So>. Funktioniert. <lacht> hier, ja. Äh, funktioniert ja jetzt. Äh, Genau. ich könnte jetzt nicht ganz viel erzählen, ich will aber sozusagen zwei Punkte, ich, sozusagen, ich finde die Auseinandersetzung in der Organisation um die Tarifbewegung Entlastung war ja dann Thank wird auch kein Arbeitgeber abschließen. Also die Baden-Württemberger werden immer sagen, wenn wir unterschreiben, dann wird es die Charité auch machen. Das Klinikum Augsburg wird sagen, wenn wir unterschreiben, wird es die Charité auch machen müssen. Äh, die Charité wird es nicht abschließen, würde ich sagen, dann wird es Augsburg auch machen müssen. Und so. Also ich glaube, das ist nur mit einer gemeinsamen Streikstrategie möglich gewesen. Dieses dicke Brett War ein Lieblingsprojekt von Horst Seehofer, die jetzt hier in den ist. So, ist so leider vorher, oh Gott sei Dank, ging wir aus Bayern weg. Jetzt haben wir Söder. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Zu Gott sei Dank. <lacht> so, das macht es auch nicht besser, wenn man allein, ein kurzer Lebenssatz, wenn man allein die Veränderungspolizei aufgab. vergleiche das mit dem Volksentscheid zu Studiengebühren in Bayern. Und äh, ich, ich halte das Pflegethema so äh, für äh, elementar für die Bevölkerung, äh, wie auch die Studiengebühren in Übrigen, wobei die Studiengebühren halt für weniger Elementare, aber sozusagen, dass das möglich ist. Und äh, beim Volksbegehren gegen Studiengebühren vor ein paar Jahren, übrigens in Bayern gab es Außer Nichtraucherschutz, das jemals erfolgreich war, obwohl sie alle erfolgreich waren. Also auch die Studiengebühren hat bevor, also alles, also das Quorum von 10% war erreicht, die bayerische Staatsregierung hat es per land hat das abgeschafft. Also so, ne? also das meine ich damit. Also es gab also das einzige erfolgreiche Volksbegehren, das gab, das war der Nichtraucherschutz damals in Bayern. Und das auch bis zu Ende durch existiert worden ist. Ähm, alle anderen Themen sind von der Staatsregierung erledigt worden. Und das ist schon spannend und deswegen glaube ich auch, es gibt ja Zeit so eine Überlegung, ob wir in Bayern das auch auf dem Weg machen, zum Ich glaube, ähm, ich bin der festen Überzeugung davon, dass das gut klappt. Ähm, und allein, wenn man das in den größten, und wir haben ja Landtagswahl, da ist es ja noch viel spannender, solche Dinge auf den Weg zu bringen, weil es ja viel lustiger ist, bei der Staatsregierung nochmal zu ärgern, äh, wenn man sozusagen ein paar Monate vor der Landtagswahl ein Volksbegehren zu äh, Mises-Personalstandards in auf den Weg bringt, die flippen ja völlig aus. Äh, aber da ist wirklich die Frage, äh, nein, weil es ist ja auch spannend, Söder hat ja bereits vom Bayerischen Pflegeprogramm, also so, ne? Also sozusagen die Herd... also übrigens finde ich das auch spannend, weil ähm, es gibt kein Thema Bundeswahl, das so in der öffentlichen Präsenz ist wie die Pflege. Dann geht, äh, wird Minister, äh, wird Ministerpräsident, spricht vom bayerischen Pflegeprogramm. Und was eigentlich dahinter steckt, ist die Herdprämie für Pflegende, ne? Also so, ne? Also die wollen ja das Pflegegeld. sagen, auch skurril wird übrigens auch in der Öffentlichkeit noch wahrgenommen, aber äh, so, Aber deswegen glaube ich, dass es auch erfolgreich sein kann, weil alle Volksbegehren waren erfolgreich, sind, obwohl es nie bis zum Ende durch.